Ganozi Duschgel Angereichert mit Ganoderma-Extrakt reinigt das DXN-Ganozi Duschgel sanft, ohne der Haut ihre natürlichen Öle und Fette zu entziehen und ohne die empfindliche Mikroflora zu schädigen. Das liegt vor allem an seinem Lanolingehalt. Der Vorteil von Lanolin ist, dass es eine wasserdichte Schutzschicht auf der Hautoberfläche bildet. Aber weil es viele hautschonende Eigenschaften hat, erschwert seine Fettigkeit die Schichten nicht, im Gegenteil, sie hilft den Lipiden zu arbeiten. Es zieht leicht ein und bringt die kosmetischen Wirkstoffe und die fast 400 aktiven Inhaltsstoffe des Ganoderma-Extrakts tief in die Haut. Und seines Tieren ähneln denen der Hautlipide, was bedeutet, dass sie die gleiche schützende und wasserabweisende Funktion haben. Sie halten die Feuchtigkeit zurück und verhindern, dass die oberste Hautschicht austrocknet und damit den Weg für Krankheitserreger freimacht. Wir empfehlen Ganozi Duschgel für alle, die lieber ein Duschgel als feste Seife verwenden.